Herzlich willkommen auf meinem Kanal Evogina Show. Heute mache ich ein YouTube-Video, wie ihr schon seht. habe ich diese Teile Augenpads drauf gemacht. Die waren schon 15 Minuten auf meinem Gesicht. Und deswegen habe ich die jetzt abgemacht. Heute ist, wie gesagt, ein ganz anderes Video, was, glaube ich, nicht so für Jungs ist, weil Jungs nutzen das nicht so oft wie wir Mädchen. Also, ich habe... Ein Tages-Make-up, damit fühle ich mich immer wohl. Ich habe mein ganzes Make-up hier in so einer kleinen Box. Auf jeden Fall, das erste ist so ein Highlighter. Äh, den habe ich also, also zwei, zwei Blush. Einmal so ein brauner Blush, halt so dunkler. Aber von dem mache ich immer ganz wenig drauf, weil der ist richtig pigmentiert und er ist... Sehr, sehr, sehr, sehr braun. Das habe ich nicht so viel. Und das ist so ein pinker Blush, den benutze ich immer für die Nase oder halt für die Wangen ein bisschen. Ähm, ich benutze auch für Highlighter, benutze also ich so einen Pinsel. Habe ich auch von immer geklaut, weil sie den auch nicht benutzt. Und dann sollte ich hier suchen. Und das ist halt richtig praktisch. Dann habe ich hier einmal so ein Lipgloss, Dann einmal so ein Schwamm, der nicht sauber geht. Und einmal ein Parfüm von Mama, den habe ich äh, zum 24. Dezember 2021 bekommen. Den mache ich immer mit zum Schluss hier so drauf. Damit ich das sehr schön richtig. Ja, das war's auch schon mit meiner Box. Aber da ist auch eigentlich, sollte auch immer mein. Äh, Mascara drin sein, also meine Wimperntusche. Dann noch äh, diese Palette. Und dann noch zwei Pinseln, die ich jetzt von Mama, von Mama geklaut habe, weil ich meine nicht gefunden habe, die eigentlich hier sind zum Leben. Deswegen habe ich die auch von Mama genommen. Ja, einmal so ein Puschelgang und einmal so ein Puschelgang. So okay, ich werde mich jetzt anfangen zu schminken und ich zeige euch, womit ich immer anfange. Auf jeden Fall, ihr seht hier ganz viele verschiedene Pinktöne. Und ich mache, also ich fange immer erstmal mit so einem hellen an Und damit halt die Farben nicht so richtig dunkel vorkommen. Deswegen mache ich die. Dann mache ich immer mit so zum Braunton weiter. weil ja, ich, ich mag nicht so Pink. So ja, so nicht an Lidschatten bei mir. Richtig ungewöhnlich mit diesem Pinsel zu schminken. Dann geht das nicht. Mit so. Mit meiner Palette bin ich fertig. Ich mache das mit diesem Pinsel, weil der ist so klein und fein. Und das passt halt perfekt hier so hin. Und welche Farbe ich jetzt nehme, ist immer die hier. Weil die ist einfach so schön. Ups. Und oh, die mache ich hier wird richtig. Und immer wenn da ein bisschen Highlighter reinkommt, dann bin ich immer am weinen, aber dieses Mal ist nichts reingekommen. So, jetzt mache ich doch lieber mit dem pinken Blush weiter. Jetzt mache ich weiter mit dem Mascara und das doofe an der Mascara, immer wenn ich was im Auge habe, dann kann ich halt nicht mein Auge nach vorne reiben, deswegen mache ich immer ganz wenig drauf, früher habe ich immer richtig viel drauf gemacht, so. aber jetzt mache ich nicht mehr so viel drauf. Ich mache immer Mascara drauf, halt, damit man meine Wimpern besser sieht und damit die dunkler sind und damit die Augen größer wird. Jetzt mache ich weiter mit meinem Labello, das ist von Belia. Ich benutze ganz häufig, weil meine Lippen sind sehr oft trocken. So, mit meinem Parfüm mache ich immer als aller allerletztes. Deswegen mache ich jetzt erstmal meine Zäpfchen auf, die hier jetzt schon solche Spindbeinchen haben. Ich habe damit geschlafen und mal gucken, was ich gleich Locken habe. Und ich sehe sie schon. So, weil ich. Viele machen ja Locken mit Lockenstab oder halt mit diesen Glätteisen, aber das ist nicht so gut für die Haare, deswegen macht Mama bei mir immer, wenn ich Glocken haben will, sag ich immer Mama einen Tag vorher und dann machen, macht Mama mir immer vor dem Schlafen äh, solche Ahnabzöpfe. Ah. Das ist mein Beauty-Look. achso Parfüm Kaffee. Das, das riecht so gut. Und? Bist du zufrieden mit deinem Make-up? Ja. <lacht> wow. Ja. Ich bin sehr zufrieden. Also, das ist jetzt mein Out... Das ist mein Look. Ja, okay. Ciao. Das Auf jeden Fall, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal. Und natürlich, wenn die offen sind, die Kommentare sind wahrscheinlich wieder deaktiviert. Aber wenn die offen sind, schreibt in die Kommentare, wenn ihr euch auch schminkt. Schminkt ihr euch eigentlich auch schon mit 10 Jahren? Ich habe angefangen, mich zu schminken. Glaube ich schon mit 4 Jahren habe ich mich ein paar Mal in Schminke geschminkt. Aber so richtig angefangen habe ich mit 7. Auf jeden Fall, tschüss, Leute. Ich werde jetzt noch meinen Tag genießen.